Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Martin, wie schaut's aus die Woche? Wieder gute Sachen gehen? Ja, einiges. Passt. Gehen wir's an. Heute über Schwarz-Blau, Martin, was haben wir gehabt? Die Caroline H. wie heißt Edtstadler hat sie mit dem Brotmesser geschnitten. Die wer? Hat Kennst was? du nicht? Nein. Das wird so die zur Politik kommen. Die Staatssekretärin im Innenministerium, das steht aber da alles nicht im dem Artikel, aber sie hat sie mit einem Brotmesser geschnitten. Und das ist ein... noch ist weil? Wir jetzt wissen, warum sie ein Pflaster getragen hat. Okay. Ist auch okay. Gibt es sonst noch irgendwas? Ach, so Wesentliches. Was Wesentliches? Hast du gewusst, dass die Staatssekretäre und die Minister bisher kein Geld gekriegt haben? Die haben bis jetzt gratis gearbeitet. Ja. Das ist ja super. Ja finde ich auch, Und das sollte man auch beibehalten. Oder man stellt um, im Sinne der Sparmaßnahme, sie kriegen Erfolgshonorar. Das hat mich Weil? Ja, das, das schreibt auch Korruption. Wer sagt dann, dass sie gut gearbeitet haben? Stimmt auch wieder. Der Wähler? Hm. <lacht> Übrigens Geld. Weißt du, dass das Bildungsbudget jetzt gesichert ist? Von die Unis habe ich gehört. Die haben jetzt einen ja, großen gekriegt. das war ja die Vorgängerregierung. Okay. Aber die Regierung wird <lacht> das Schulbudget äh, ganz sicherstellen. stellen. Nämlich Schwänzen kostet ab jetzt 660 Euro. Das ist eine interessante Quersubventionierung. Kann man nur sagen. Mhm. Danke an alle Mamas und Papas. Und was war die Woche mit Trump? Die Woche ist im Zeichen der State of the Union gewesen. Der US amerikanische Präsident hat geredet zur Nation. Und das ist die erste Rede von ihm, mhm. zur Nation, mhm. die wurde natürlich äh, erwartet, äh, mich freudig. Naja, manche hoffen, dass es die letzte <lacht> <Redenste> war. <lacht> ja, aber man, sie waren überrascht, er hat sich gut geschlagen. Das heißt, okay. der Teleprompter Trump, also wenn er nur abliest und auch dabei bleibt, mhm. ist richtig präsidential. Wirklich? Mhm. Es hat jetzt nichts nicht für Next gegeben, Amerika ist super, Amerika ist großartig, und er will seine Mauer nach Mexiko, da steht er drauf, mhm. und er will mehr Gäste in Guantanamo. In Guantanamo. <lacht> er, er will mehr Gäste in dem Gefängnis da unten. In dem Guantanamo, so heißt es. Ja. Haben wir Präsidenten-Suite? Ich war missverständlich, Martin. Er will nicht solche Gäste, glaube Okay, gut. <lacht> aber auch noch spannend zur Rebianation ist, die Melania, sie war auch da, ist aber extra gekommen. Ja, da griselt es doch. Ja, die ist auch nicht so happy. Okay. Sie ist nämlich immer noch davon überzeugt, dass der Trump mit einer mit einem Pornostar okay. eine Spusi hat. Mhm. Wobei der Pornostar jetzt sogar schriftlich niedergelegt hat, dass sie kein Verhältnis mit Trump hatte. Warum fällt mir jetzt Clinton ein? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Und sonst? Du, sonst gibt es natürlich noch, wie immer, die Art von Nachrichten rund um Trump, die man gut kategorisieren könnte mit Ja, das sind auch Nachrichten. Was? <lacht> Zum Beispiel die Air Force One. Mhm. Die kriegt einen neuen Kühlschrank. Wichtig. Falls es euch interessiert, mein Mama gerade einen neuen Ofen kriegt. Mhm. Der war aber nicht so teuer wie die Kühlschrank. Von ist, der Air Force One. Ist aber auch nicht in der Heute gestanden. Stimmt, ist aber auch schade, weil der Ofen von meiner Mama hat ja viel Freude bereit. Gut. Und die Air Force One, die Kühlschränke, kosten aber 19 Millionen Dollar. Was? Wahrscheinlich stehen sie deswegen in der Zeitung. Warum so teuer? Aber weil sie 3000 Menüs beherbergen können. In einem Flugzeug, wo 40 Kranken Kann das der Oma mit dem Ofen machen? Nein, sicher nicht. Okay. Und es war meine Mama. Deine Mama, entschuldige. Und Martin, warum lesen wir die heute? Damit man was lernen. Was hast du gelernt die Woche? Ich habe die Woche was super gelernt. Ich habe ein neues Wort in einer neuen Sprache gelernt. Echt? Was denn? Mhm. Auf Schweizerdeutsch. Es ist zwar ein äh, umgangssprachliches Schweizerdeutsches Wort, und es ist ein bisschen vulgär und äh, nicht sehr schicklich. Äh, ich habe gelernt, was Vagina, auf Schweizerdeutsch, im vulgären äh, Form hast. Warum schreibt ihr heute darüber? Erstens, weil die heute ein total geiles Bildungsmedium ist. Natürlich. Man lernt immer total. kuriose Sachen. Ja. Und zweitens, weil Coca-Cola in der Schweiz einen neuen Eistee äh, einführen wollte, mhm. Und dieser Eistee hieß, oder wird global fas hassen. Mhm. Also F-U-Z-E. Wo Und ist das Problem? Sch in der Schweiz hast F-U-Z-Vagina auf vulgaea. Okay. Das heißt, die hätten einen Vagin. Mhm. Super. Glaube ich nicht. <lacht> Und was hast du gelernt? Manchmal sind 60 Installatäre zu wenig, um eine Toilette zu reparieren. Da kommt wahrscheinlich auch die Toilette drauf an. Genau. Da sind aus Norwegen 60 Installateure mit dem Flugzeug geflogen. Okay. Und die Toilette ist kaputt gewesen und die haben die nicht richten können, so 60. Da haben sie umdrehen müssen mit ganze Flüge. Ich bin mir sicher, die waren alle eingellt. Die Installateure. Das war sicher so ein Installationspartyflug. Die Nachricht ist kurz, das steht da nicht. Ja, Leute, das war die Schlagzeilenrevue für diese Woche. Wir bedanken uns. Und äh, wünschen euch äh, schöne Woche. Ja, und nicht vergessen, teilen. Und kommentieren. Und, und Daumen hoch. Genau. Ciao. Äh